Damit, was ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Ganz genau. Hier, schaut euch diese Oberwelt an. Hier im Molten Airship sieht es nicht so aus, als hätten wir da den größten Spaß. Aber wir schauen trotzdem mal direkt rein. Ich sehe Wellen und, ähm, ich muss ganz, oh mein Gott, ich muss ganz ehrlich sagen, wir fallen. Oh nee, tut mir das überhaupt nicht. Okay, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Geh weg, geh weg. Okay, wir haben, wir haben einen Rocky. Vorsicht, Vorsicht. Nein, nein. Ah, das war knapp. Down. Down. Gibt's hier ein Item? Let's go. Eine Feuerblume für uns. Ihr wisst doch, das geht doch nicht. Das ist doch voll schwer hier. Oh, spin ein bisschen. Und da kommt unten was hoch. Mal gucken, wie viel Zeit wir. Oh, wir haben genug Zeit. Muss ich nach oben oder muss ich nach unten? Ich hoffe, nach oben. Schmeckt es nach Starcoin? Nö. Aber die Röhre ist, die ist sehr sass. Aber da geht's nicht rein. Die Kisten da unten mache ich lieber mal nicht kaputt. Das sieht nicht so aus, als wäre das die Sie So, Checkpoint und durch hier. Nein. Ah, oh mein Gott, das war, wieder, das war wieder zu knapp. Das war wieder zu knapp. Uiuiui. Ui, ui. Bin kein Fan von Schraubenschüsseln. Vor allen Dingen nicht, wenn sie mir hinterher geworfen werden. Nein, das war so unfassbar knapp. Oh, wie soll ich da hochkommen? Ey, das ist ja. Oh, oh, oh, oh, was ist das denn hier? Die Starcoin in unsere Tasche. Das ist die zwei. Ich will nicht wissen, wo die erste ist. Wir haben es, wir haben es. Guys, wir haben, wir, wir es. Okay. Es ui, ui, ui, ui, war. Entspannt. Der hier schießt, glaube ich, Bob-Oms ganz genau. Hier kann ich nicht viel beeinflussen. Was sind das für schwebende Dinger? Das sieht für mich nach Texturfehler aus. Let's go, aber hier wieder schön den Pilz mitgenommen. Ja, ja, das da oben sah schon zass aus wegen der Ecke hier. Ein One-Up haben wir nötig. Das ist traurig. Let's go, hier ist auch schon direkt das Ziel. Wunderbar. Dann schauen wir doch direkt mal ins nächste Level. Bowser's Castle. Guys, ich glaube, dass sie schmeckt nach Finale. Ist das heute schon die letzte Folge? Das wäre krass. Dabei habe ich heute noch gar nicht erwähnt, wie innovativ das Ganze ist. Und, Guys, bei innovativ sollte es bei euch klingen. Denn bis zum Ende dieses wunderbaren Let's Plays gibt es unten in der Videobeschreibung innovativ Merchandise verlinkt. Ein schwarzes und ein weißes T-Shirt. Wenn ihr da was haben wollt, einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Gerne bestellen. Gibt es nämlich nur noch bis zum Ende dieses Projekts. Wenn wir den Endboss hier besiegt haben, gibt es das nie wieder. Und jetzt kommen wir zum letzten Bowser-Castle. Oder zum überhaupt zum Bowser-Castle. Alles klar. Alles, alles klar. Was passiert hier denn schon wieder? Uff, uff, uff. Oh, da ist die Starcoin. Die haben ein super Timing. Alles klar. Es ist das Bowser Castle, es darf auch mal ein bisschen krass werden, oder nicht? Sind wir uns da nicht alle einig, das Bowser Castle, das muss nochmal ordentlich reinhauen. Was ist diese riesen Rotationsstange? Checkpoint und wieder ein Hammer, Bruder, Wurf, Hammer, Hammer. Hashtag Hammer, Bruder, Wurf, Hammer, Hammer, in die Kommentare. Und da wurde ich getroffen. Und das war viel zu knapp. Also die springen viel zu schnell. Also sorry an der Stelle, aber deren Timing ist ja unfassbar nervig. Oh stimmt, ich kann die abwerfen mit dem Hammer, Bruder, Wurf, Hammer, Hammer. Starcoin Weiter Hier, Was? Eine Feuerblume Will ich die? Nehmen wir sie mit, warum nicht? Okay, dann ab zum Boss und rein da Okay Okay Ich sehe Dinge Und Brücken also, wer auch nur zwei Sekunden dachte, dass es schon vorbei wäre... Ich dachte, jetzt kommt ein Kampf. Ne, jetzt geht das Level weiter. Oh, aber es sieht richtig... E Was? Ich dachte, das sei jetzt das Finale. Nein? Die Welt geht noch weiter? Scheinbar schon, denn die Underground Railroad sagt uns... Es geht weiter. Es ist wieder ein drive, drivender Zug. Das Einzige, was ich nicht so mag, <lacht> ist das Scrolling. Oh, hier unten könnte sich eine Starcoin befinden. Ich hoffe nicht, denn ich habe da jetzt nicht gut genug nachgeschaut. Ähm, aber hier oben, hier oben ist eine Starcoin. Die haben wir, die haben wir. Wir sind perfekt ausgerüstet hier. Gar, gar nichts. Ja, stupid, stupid von mir. Gar nicht gut. Yeah. Item, bitte. Ch ch Checkpoint. Ich habe nur noch 100 Sekunden. Okay. Nein, da wurde ich zerquetscht, weil ich zu langsam war. Ach, Mann. Okay, okay. Für die Starcoin hatte ich tatsächlich keine Zeit. Das war sowieso schon mega knapp und kritisch. Keine Ahnung, wie ich an die überhaupt kommen soll. Das Scrolling, das Scrolling ist so unangenehm fast. Okay, okay, durch die Tür, durch die Tür, durch die Tür. Ziel, bitte, bitte. Oh, nee, das sieht so aus, als würde es weitergehen. Nee, wir sind jetzt im Zug. Oh, es ist das was passiert. Lol, hier ist das Ziel. Das war mal wieder so ein innovatives Level. Ich finde, es ist wieder zu krass. Zu krass. Volcano Rapids. Ich feiere das gar nicht. Das hier ist wunderschön. Das ist ein Floß, das fährt. Und das da oben, das ist die können an die ich nicht drankomme. Okay, hier oben kann man ein bisschen vorlaufen. Ah, weil das, weil das Brett runtergeht unter, unter Lava. Ah, er fährt hoch und jetzt kann er uns nicht mehr reachen. Okay, ist, glaube ich, eher ein in Anführungszeichen entspannteres Level. Okay, Feuerblume nehme ich gerne mit. Weiter geht die Fahrt. Es heißt nicht wild. Es heißt wild. Was ist das hier? Oh, das sind so Laser und wenn wir die berühren, passiert was. Wie zum Beispiel jetzt kann die Kugel runter. Es ist so innovativ. Interessiert mich das eigentlich? Die Pflanze kann ich einfach... Ja, hä? Wir müssen warten, glaube ich, so. Ja, dass er nicht in die Lava fällt. Dafür gibt es natürlich die leckere Starcoin. Das dachte ich mir schon. Oh, dass jetzt hier so ein Block runterkommt, finde ich auch eher unangenehm. Oh, lol. Finde ich jetzt auch eher unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber tatsächlich Angst, dass, ähm, das Ding in die Lava fährt, während ich hier oben auf dem Block stehe und ich vielleicht den zweiten Block da auch hätte gebraucht. Okay, wir gehen oben lang. Oben ist immer besser. Hier schon das Ziel. Die Level sind scheinbar wieder etwas kürzer, aber auch ein bisschen kniffliger geworden. Schauen wir direkt ins nächste Level. Magma Works Factory. 8, 7. Wunderbar. Die Musik ballert. Die, die, die Musik, die hypt. Aber er nicht. Jawollo. <lacht> Sterb. Dich habe ich hab mich mit meinem Feuerball getroffen. <lacht> Wenn ich da unten mitfahre, wäre da unten die Starcoin. Ja, das dachte ich mir schon direkt, als ich es gesehen habe. Aber ähm, nein, nein, danke. Ich gehe kein Risiko ein. Ich will nicht nochmal so komplett sterben, wie, wie die letzten Folgen. Wir reden nicht über die letzte Folge. Falls ihr die nicht gesehen habt, schaut sie euch nicht an. Sie ist auch nicht jetzt oben auf dem i verlinkt. Wir gehen erstmal hier rüber. Ah, wir müssen runter. Okay. Und dann wird es jetzt aber echt schön mit diesem Hothead. Wo kommt der? Da. Ja, natürlich. Klar. Einfach ganz am Rand stehen, da passiert einem nichts. Wie kommt man nach da oben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir werden es herausfinden. Entdecker K-Storm spottet hier den Checkpoint. Die Feuerblume nehme ich ganz gerne mit. Oh, jetzt wird es ganz, ganz entspannt. Ich habe Angst, dass eines dieser Dinger einfach mal durch den Boden durchkommt. Lost, lost, lost. LOL. Ach komm, ich dachte, das wäre jetzt, wär jetzt noch eine Feuerblume, weil wir noch groß waren zu dem Zeitpunkt, wo wir geht haben. Nee, jetzt kommen wieder die Superpflanzen, die die dreimal schießen können. Das ist unfassbar. Die star können da unten hole ich auch nicht. Guys, das ist mir alles zu kritisch. Äh, jetzt, jetzt, jetzt wird's... Also jetzt, jetzt... Uiuiui. Äh. Ui, ui. Das ist schon die Definition von unangenehm. Bitte, Feuerblume, irgendwas... Oh. Aber ich stelle mich, glaube ich, auf jeden Fall besser an, als in der letzten Folge. Das müssen wir auf jeden Fall sagen und festhalten. Also das soll nicht heißen, dass ich mich gut anstelle, aber besser. <lacht> Bitte helft mir. hier oben noch was? Nee, scheinbar nicht. Dann ab durch die Röhre. Genauso wie durch die Hecke. Ah! Lost, was mache ich hier eigentlich? Ja, ins Ziel. Ganz, ganz dringend ins Ziel Also der Pendulum Tower gibt mir irgendwie total die Game of Thrones Vibes Ich weiß aber nicht warum <lacht> ähm, Mit steigender Lava natürlich, das, das hatten wir ja noch nicht Ah, da kommt sie schon Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf Lauf lauf. Da ist der Starcoin Warum nicht mal mitnehmen, wenn man gerade die Zeit dazu hat natürlich Oh, Carmack, beruhig dich Das war unfassbar knapp ich finde gar nicht gut, dass hier Kamek die ganze Zeit mit ihr, mit, mit seinen Mag Magiesprüchen auf mich magit. Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Hey, die ganzen Ketten hier. LOL. Okay, okay, nächste Etage. Erstmal wieder ein kamek spell in mein Gesicht. Wichtig. Und ab in die Röhre, wollte ich sagen. Dankeschön dafür. Okay. <lacht> Dann jetzt. Oh nee, die steigt weiter. Okay, da wird hier der Speedrunner. Der Speedrunner. Zack. Hoch. Ich bin runtergefallen, Ich bin tot. Ach, come on. Ja, yeah, weil ich das auch sehen kann. wenn Ach, wenn ich von unten komme, dann sieht man das gar nicht. Was ist das denn? So, hier wird jetzt schön gewartet, bevor man hier durchrennt. Da, wo Coins sind, bin ich safe, oder? Ja, ich kann sogar noch ein Stück hoch. Und was mache ich? verliere den kompletten Progress. Cool. ich bin so dumm, Mann. Warum kann ich nicht einfach warten? Ach ja, stimmt. Da kommt ja Lava von unten. Okay, wir haben es. Wir sind jetzt beim Castle und ich bin klein. Das ist nicht gut. Oh, nee. Was ist das denn? Die Blöcke wurden auf jeden Fall verzaubert. Oh, die bewegen sich. Ist der ganz normale Kame-Kampf? Das wäre schön. Dritter Treffer und ich wäre fast noch runtergefallen gerade. Das war... Ui, ein Glück, dass ich noch nach rechts gelenkt habe. Let's go. Dragon Ride Fee Fire Sea klingt noch schlimmer als alles, was ich bisher gehört habe. Aber die Musik, die erheitert mich. Und hier ist auch direkt eine Röhre, wo wir jetzt mal reingehen können. Ist das mit Dra Why are there so many Red ranks? So, sind wir jetzt auch hier drüben. Muss ich da hoch? Natürlich muss ich das... Ja, ja. Yeah. Okay, okay. Alles klar. Warum sollte ich diese Red Drinks aktivieren? Ich weiß nicht mal, ob die was bringen. Alles klar. Newer Team, beruhigt euch. Ey, was passiert? Oh, Röhre. Bitte, bitte. Für 30 Red Rings bekommt ihr hier die letzte Starcoin. An der Stelle bin ich aber raus. <lacht> Eruption Crater. Welt 8, 8, ganz genau so sieht's aus. Wir sollen nach oben sagen, uns diese Pfeile. Oh mein Gott. Das ist wieder so ein Level, was einfach nur episch ist. Auf allen Ebenen. Okay, komm. Aber wir, wir hurry. Ich weiß nicht, ob das so ein Rechts-Raus-Links-Rein-Level ist, deswegen will ich's eigentlich nicht riskieren. An die Starcoin komme ich doch safe nicht. Wie sehe ich denn aus? Ich sterb bei dem Versuch. Ah! Hoch! hoch, hoch, hoch, da drüben ist die star -Coin. Kann ich hier jetzt einfach rauslaufen? Nee, kann ich natürlich nicht. Oh, das ist so unangenehm, weil das alles so wackelt. Man hat die ganze Zeit Angst zu sterben. Sind wir hier oben? Ist das das Ende? Also halt Checkpoint. Ich, ich beeile mich trotzdem einfach mal. Hier kann man nicht rutschen, weil die Schräge nicht schräg genug ist scheinbar. Die Tatsache, dass ich nur noch 35 Sekunden habe, macht es irgendwie nicht besser. Alles klar, da rein, da rein. Jo, die Lava ist ja auch hier am Steigen. Ziel, let's go. Guys, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Es war eine turbulente Folge, es war eine schnelle Folge. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo lassen Und beim nächsten Mal kümmern wir uns um das große Finale. Schaltet ein. Ciao, ciao, Leute.